So, ähm, ich hatte erwähnt, dass jetzt das Experiment von Wolpert ähm, und Kollegen hier vorgestellt wird ähm, und hier geht es jetzt nicht um ähm, zwei Sinnesysteme, die einander widersprechen und deren Gewichtung, sondern es geht um die Erwartungen, die man aufgrund seiner ähm, Efferenzen ähm, an den neuen Zustand ähm, des Körpers und der Umwelt hat und wie diese ähm, mit verrechnet werden. Ähm, die Zielstellung des Experiments ist also die Frage zu beantworten, wodurch erfolgt eine Schätzung der Armposition nach einer Bewegung im Dunkeln? Ähm, wenn man also den Arm bewegt äh, im Dunkeln, dann ähm, hat man ja irgendwie eine Vorstellung, wo sich wohl der Arm befinden könnte. Und dazu kann man zum einen die propriozeptiven Informationen äh, heranziehen, das heißt ähm, zu gucken, äh, wie, wo fühle ich denn meinen Arm. Äh, oder man kann auch die motorischen Kommandos, die man für die Armbewegung genutzt hat, heranziehen, äh, um ähm, zu gucken, wohin habe ich ihn denn bewegt. Oder ähm, man kann ähm, beide Informationen miteinander verrechnen, äh, je nachdem, welche besser vorhersagt. Und das wäre dann sozusagen hier die Kalman-Filterung. Okay, ähm, was haben die ähm, gemacht? Ähm, die haben ähm, eine Armbewegung im Dunkeln unter einer <lacht> Abdeckung durchführen lassen, ähm, das heißt ähm, die Versuchspersonen haben ihren Arm unter so eine Abdeckung gelegt. Die Abdeckung wurde erstmal durchsichtig gemacht, damit sie genau sehen konnten, wo ihr Arm war und dann wurde sie wieder undurchsichtig gemacht, dann konnten sie nicht sehen, wo der Arm war und dann sollten sie ihren Arm bewegen und dann kam irgendwann mal ein Ton, bei dem sie, nachdem sie die Bewegung, oder bei dem Ton sollten sie dann diese Bewegung stoppen und dann mit der anderen Hand einen Cursor da platzieren, wo sie vermuten, dass der Daumen der äh, sich bewegten Hand wohl sich befindet. Ähm, klingt erstmal relativ simpel, aber ist natürlich irgendwie im Detail etwas trickreich. Die haben dann natürlich auch noch irgendwelche anderen äh, Manipulationen gemacht, zum Beispiel so ein bisschen mehr ähm, Widerstand oder Unterstützung bei dieser äh, Bewegung gegeben, dass sie das also so ein bisschen manipuliert haben. Ähm, Darauf will ich jetzt gar nicht im Detail eingehen, ähm, was ich aber vergessen habe zu sagen, ähm, ich gehe noch mal gerade zurück kurz. Ähm, die ich hatte erwähnt von ähm, der Zeitschrift Nature, in der Ernst und Banks ihre, ähm, ihre Untersuchungen publiziert haben, ähm, Science ist die zweite ganz wichtige Zeitschrift, ähm, die sozusagen so ein Top- Ranking hat. Nature ist von den Briten und Science äh, von den Amerikanern, also auch das hier wieder eine sehr hoch gerankte Publikation. Ähm, okay, ähm, was kommt dabei raus? Ähm, die Idee ist im Prinzip die, dass ähm, die Vorhersage aufgrund der efferenten Kommandos, die ich mache, ähm, bei zunehmender Bewegungsdauer immer ungenauer wird. Also wenn ich nur mich kurz bewege, dann kann ich schon relativ gut ähm, anhand der äh, Muskelkommandos, die ich ausgesendet habe, die nächste Position bestimmen. Wenn ich aber ähm, mich ein bisschen länger bewege, dann äh, würde ich und, oder würde im Prinzip auch so ein Kalman-Filter ähm, tendenziell eher die, ähm, die gefühlte Position und nicht die ähm, geschätzte Position aufgrund meiner Vorhersage höher gewichten ähm, und genau das ähm, wird zum einen simuliert und zum anderen auch ähm, von dem äh, in der Empirie bestätigt. Ähm, hier haben wir eine Simulation und diese Simulation sagt so zwischen 0,5 und einer Sekunde, wenn die Bewegungen so kurz sind, dann ähm, geben die ähm, Muskelkommandos ähm, die bessere Vorhersage und man sieht es auch hier, ähm, hier ist eine relativ gute Vorhersage, ähm, wo sich die Hand befindet, äh, aber irgendwann wird das sehr ungenau und dann übernimmt die Propriozeption und wenn ich mich dann länger bewege, dann ähm, wird das Ganze tendenziell sogar wieder genauer, weil ich mich mehr auf die Propriozeption verlasse. Ähm, wenn ich mich sozusagen nur auf die efferenten Kommandos und die Vorhersage daraus ähm, verlassen würde, dann würde die ähm, empirisch beobachtete Kurve im Prinzip so aussehen. Und würde immer ungenauer werden und wenn ich mich nur auf die Propriozeption verlassen würde, dann würde im Prinzip hier so eine Kurve laufen, weil die ja relativ unabhängig ist von den Bewegungen, die davor passiert sind und dass wir hier diese Kurve beobachten, wird als ein starker Hinweis dafür gesehen, dass tatsächlich sowas wie so eine Kalman-Filterung zwischen den ähm, erwarteten Werten und den tatsächlich gespürten Werten ähm, stattfindet. Schlussfolgerung: äh, ähm, Das habe ich im Prinzip schon erklärt. Im Fall von Bewegungen kleiner als eine Sekunde wird die Position aus der Armdynamik geschätzt, die wird zunehmend unzuverlässig und ab einer Sekunde äh, wird dann eher auf die Sensorik gehört. Das heißt also, was ist insgesamt merkwürdig an diesem Ergebnis? Äh, Wahrnehmung entspricht nicht nur aus dem Sinnesystem, sondern wird erheblich auch von unseren Erwartungen beeinflusst. Ähm, Wahrnehmung ist also in fundamentaler Weise abhängig von den Erfahrungen, denn diese sind die Grundlagen für Erwartungen. Das heißt, wenn ich sehr viele Erfahrungen gemacht habe, wird auch die Wahrnehmung meiner Situation deutlich präziser werden. Okay und was das Ganze jetzt so ein bisschen mit Sport mehr zu tun haben könnte, darauf komme ich im nächsten Schnipsel.